Gut, was machen wir denn heute? Heute ist das ein extra Video für den Frauentag. Genau, Frauentag Spessel. Jens, erzählt mal was. Erstmal bedanken wir uns bei den Frauen. Alle Gute zum Frauentag, Alter. Ja. Oder ähnliches. Moment mal. Warum gibt es den Frauentag? Ja. Das freut mich auch immer. Die Frauen haben gedacht, die wollen ein bisschen Gleichberechtigung, die durften bis zu einer gewissen Zeit nicht wählen und auch nicht arbeiten gehen und das alles. Und seit 1918 dürfen sie Tatsache auch wählen. Und seit 2020 erst gibt es den gesetzlichen Internationalen Frauentag, aber nur in Berlin. In anderen Bundesländern gibt es den noch nicht. Vielleicht wird es noch kommen. Also seit ca. 1911. 19, wird ähm, aktiv dafür gekämpft, dass äh, die Frauen halt gleichberechtigt sind, den Männern gegenüber. Ich meine, in manchen Ländern ist das bis jetzt noch nicht so. Nicht mal annähernd so. In Deutschland sind wir schon äh, sehr, sehr weit. Jedoch gibt es da noch Leute, die sagen, nein, da geht immer noch was. Wenn man zum Beispiel darüber nachdenkt, über die Sitze im Bundestag, über die Anzahl männlich-weiblich, Oha. Das ist, natürlich, ähm, das ist natürlich noch mal eine ganz andere Nummer, als wenn ich jetzt über das Wahlrecht rede. Ja. Also ich Man denke darf auch. Man nicht übertreiben, finde ich. ich. denke auch, gleiches Recht für alle, männlich, weiblich. Genau, das sollte mehr nach Leistung gehen, wer im Bundestag sitzt. Und das auf jeden Fall. Das sollte definitiv nach Leistung weil <lacht> was bringen mir äh, 88 Schweine, äh, die nur Fressen im Kopf haben? <lacht> ja? Na, das ist also. so. Ja, ja. Das, ja. das ist natürlich nicht äh, übertragenerweise ein gemeinsames Ich habe ja Schweine genommen, weil alle meinen, ob das jetzt so Männer oder wie auch immer. Genau. Ja, halt also ist nun mal so. Also mir bringt es ja nicht, wenn, wenn man sagt dann auf immer, oh, jetzt brauchen wir aber noch acht Frauen oder, äh, nee, 50-50, die fünf Männer <lacht> fehlen noch. Und dann nimmst du die fünf Männer, die da gerade da rumstehen, ja. Ja. Und äh, dann hast du nichts gewonnen. Wir haben ja jetzt auch so, der Herr Bundeskanzler meint ja auch, er will ja auch ähm, eine gewisse Gleichberechtigung haben bei seinen Ministern. Jetzt hat er aber in der Verteidigung äh, einen Mann drin. Ne? Jetzt, häng, jetzt ist es wieder ein Ungleichgewicht. Ja. <lacht> da gibt es auch ähm, Diskussionen drüber. So ist es eine Strichere zu tun. Aber das ist ja beim Lohn auch so. also die ja. Frauen verdienen ja im Schnitt weniger als die Männer. Ich weiß nicht, hm. 8% oder was das sind, das ist bestimmt viel zu wenig. Aber ich finde, wenn die dieselbe Leistung erbringen, dann sollen die genauso viel verdienen. Du, ich habe doch mitgekriegt, manche sind ja, für den Manche, pf, du, jeder kann machen, was er will und wenn er daran gut ist, ja eine Frau kann tausendmal besser sein wie der Mann in dem oder dem Bereich. Ja. Ja. Und ich würde, ernst ehrlich gesagt, ich ziehe immer den vor, der mit, mit dem Herzen dabei ist und der auch absolut kompetent ist. Ja, und da ist mir egal, ob es ein Mann oder eine Frau ist. Oder wie, mal, wie er sich dann auch, wie was er denkt, was er ist. Wir sind also demzufolge völlig für die Gleichberechtigung der Frau. Definitiv. Man soll es übertreiben und sagen, man braucht hier ein 50-50? Ja. also Das ist total daneben. Wir stoßen an auf die Frauen. Ja. Und zum Wohl. Zum Wohl. Auf euch Frauen. Und äh, natürlich auf unsere Frauen. So. Hast du was zu sagen? Schatz, ich liebe dich. Oh, das ist egal. <lacht> das ist schnell raus. Guckt die denn so weit überhaupt hier? Nee. Na, ab und zu. Nur die lustigen Sachen. Also das hier nicht. Oh. ach so nächste mal jetzt schon wieder los hat jetzt schon wieder jetzt los mit der st florian wochen das ist unsere grüne woche hier <lacht> Warte mal, st florian ist doch der schutzgeist der feuerwehr Nee. zum florian gesagt ja nächste mal jetzt los mit äh, die st patrick's day wochen natürlich <lacht> <lacht> st florian kommt später erst er kommt hier auch noch irgendwo, nächste Seite. Aber ja. ich hatte recht. Ja, und der von dem Brauer auch. Naja. ja. Bis dahin, da teilen, liken, kommentieren, genau, you was know, er sagt und, und argumentieren.